Wenn du etwas richtig gut lernen willst, zum Beispiel eine Kampfsportart oder einen Kuchenbacken, dann wirst du jeweils zu einem Meister gehen, zum Kampfsportmeister oder zum Bäckermeister. Und genauso ist es auch in der Wirtschaft, dass du dich an denen orientierst, die es geschafft haben. Und ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist Rockefeller. Und von ihm wurden insgesamt zehn Lektionen auf den Markt gebracht und die erste stelle ich dir heute vor. Kommen wir zur ersten Erfolgsgewohnheit von Rockefeller. Er hat gelernt, dass es wichtig ist, regelmäßig sein Führungsteam zu überprüfen. Und zwar danach zu überprüfen, ob es gesund ist und auch in die gleiche Richtung marschiert. Das erste, wozu Rockefeller dich einlädt, ist Respekt, Wertschätzung und Achtung für die Unterschiedlichkeit der Führungskräfte. Denn jedes Team, jede Abteilung hat unterschiedliche Prioritäten. Marketing und Sales hat ganz andere als Finanzen, Buchhaltung beispielsweise. Auch die Führungsstile werden im Sales und Marketing anders sein als beispielsweise in der Buchhaltung oder in der Umsetzung Operation draußen bei Installationsarbeiten. Ich lade dich also hier ein, das erste Kriterium zu überprüfen in deinem Team. Sind diese Achtung- und Wertschätzungsgrundsätze vorhanden? Beim zweiten Punkt geht es darum, ob sich deine Führungskräfte regelmäßig treffen. Einerseits um Verbesserungsvorschläge zu identifizieren und gemeinsam zu entwickeln, andererseits aber auch um über die Strategie zu sprechen und diese zu verbessern. Als dritte Kategorie empfiehlt Rockefeller, die Aus- und Weiterbildung auch zu notieren und zu überwachen und vor allen Dingen sicherzustellen. Bilden sich deine Führungskräfte weiter? Bilden sie sich monatlich weiter? Bilden auch die Führungskräfte, die Mitarbeiter weiter? Denn wenn eine Firma wächst, wachsen auch die Anzahl der Projekte, damit die Aufgaben. Bleiben aber die Systeme und Prozesse gleich, gibt es eine Überlastung und im schlimmsten Fall Burnout oder ein Zusammenbruch oder Absenkender Qualität. Und als letzten Punkt empfiehlt Rockefeller die immer wieder stattfindende Überprüfung der Debatten der Führungskräfte untereinander. Denn es gibt einen Grundsatz. Da, wo alle Menschen in einer Diskussion der gleichen Meinung sind, ist diese Diskussion verschwendete Zeit. Erst da, wo debattieren stattfindet, wo Streitigkeiten stattfinden, wo Konflikte konstruktiv gelöst werden, da gibt es auch Weiterentwicklung. Es liegt nun also an dir, das erste Rockefeller Kriterium, die erste Erfolgsgewohnheit umzusetzen. Und das ist keine einmalige Sache, sondern es ist so wie das tägliche Waschen, so wie das tägliche sich neu motivieren, so wie das tägliche Training, um fit zu bleiben. Eine regelmäßige Maßnahme, die du einplanen kannst. Überprüfe das am besten einmal im Quartal und zwar schriftlich. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen darauf einzustellen umzustellen, dann kannst du gerne auch Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur über 40 Berater, sondern auch Coaches im Team und Trainer, die dich dabei begleiten können, das zu installieren und aufrechtzuerhalten, zu monitoren, ein Controlling durchzuführen, auszuwerten, um dann entsprechende Handlungsmaßnahmen auch zu entwickeln, die dieses Prozess dauerhaft installiert lassen. Gerne also nutze unser kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir gerne weiter. Bitte bewerte auch dieses Video mit Daumen hoch.